Jo Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp io der Boss hier vom Boss Channel Number meine Freunde. Und heute wieder ein kleines Live-Commentary hier am Start, hier auf keine Ahnung wo. Werden wir gleich sehen. Wahrscheinlich auf Carrier, meine Freunde, ja. Carrier, ich fick dich wie ein Air. Kleiner Freestyle hier vom Boss, ja. Also Daumen hoch dafür. Und zwar, eigentlich sollte heute hier diesen Video kommen von meinem Benza, meine Freunde. Moment, ich mach mal hier ein bisschen leiser etwas, ja. Also, eigentlich sollte heute das Video von meinem Benza kommen, wie ich mit den. Gekauft habe, ja. Aber, meine Freunde, da gab es ein klitzekleines Problem und zwar habe ich mir den natürlich nicht alleine gekauft. Da war nämlich eine krasses Slut quasi dabei und die war im Video halt dann quasi dabei mitzusehen, ja. Und dann dachte ich mir so, die wollte halt nicht unbedingt gesehen werden, hier auf YouTube, die Stars. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, ähm, leicht ist halt nicht hoch und ja, weil ich ja ein korrekter Mensch bin. Und hat sie sich natürlich dann auch ähm, gleich bedankt, meine Freunde. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wie man, aber. Da möchte ich jetzt eure Gedanken nicht, ähm, wie soll ich sagen, überstürzen, ja Und ja, aber jetzt starten wir erstmal ins Game Aber im Hintergrund kann ich euch noch eine kleine Story erzählen Und zwar, wenn ihr mal so ein bisschen Langeweile habt, meine Freunde Ihr denkt euch so, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll, mir ist langweilig, dies, das Habt gerade halt wirklich nichts zu tun Kennt, glaube ich, jeder von euch, ja Also wer kennt das, Daumen hoch, ich kenne das selber auch, also Wenn ich das kenne, werdet ihr das tun 99,9% dann wahrscheinlich auch kennen, ja und zwar, was, was könnt ihr da machen, ja? Warum spreche ich das an? Und zwar, ich habe ja ein Instagram-Profil, ja? Ist an sich ja nothing special, ja? Ich weiß, muss man an sich jetzt nicht unbedingt liken und sowas. Ich weiß, ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Aber, meine Freunde, ja, aber... Wenn man sich da die Kommentare manchmal durchliest, das ist wirklich lustiger als, keine Ahnung, als wenn man so einen deutschen Lauch sieht, ja? Wirklich lustiger als das, meine Freunde. Das ist echt... Manchmal sitze ich einfach bloß zu Hause rum und lese mir einfach so die Kommentare durch, weil mich das einfach so flasht, ja. Vor allem, so, also, wenn mich jemand beleidigt, finde ich das ja allgemein jetzt nicht so schlimm, ja. Also, zumindest so im Internet, ja, da komme ich eigentlich ganz gut mit klar. Aber, meine Freunde, wenn es dann so Leute schreiben, die halt, keine Ahnung, aussehen wie die, ich, ohne Scheiße wie die größten Johannes, ja. Ich weiß ja selber, dass ich gut ausschaue, ja, das muss mir ja keiner sagen. Aber wenn es dann Leute so schreiben, die halt wirklich scheiße auch schon, ja, jetzt auch so jetzt ohne irgendwie keinen Plan, ohne das jetzt unernst zu meinen, ja, und wenn man sich das so durchliest, dann denkt man einfach so, ja, das ist an sich schon lustig, ja, und da kann man dann auch ein bisschen drüber lachen, das Lustigste ist, diese Entwicklung zu sehen, wenn ich dann zum Beispiel mal so jemanden als Rückscheibe, also auch mal so ein Punch in den Magen gebe quasi, ja, dann sieht man quasi innerhalb von, ich sag mal, 10 oder 20 Minuten immer eine eine Aktion von denen, die so irgendwie alle, also jeder gleich macht dann von denen. Und zwar stellen die ihr Profil dann erstmal schön auf privat, dass sich keiner mehr ihre Bilder anschauen kann. Also dass halt die anderen Leute nichts mehr zu lachen haben. Das ist so ein Schutzmechanismus, meine Freunde, habe ich schon festgestellt. Und finde ich ein bisschen schade, dass ich das dann nicht mehr angucken kann. Aber, meine Freunde, lohnt sich trotzdem so für die Zeit. Ja, Also, wenn ihr euch da echt mal ein bisschen langweilig ist, ich verlinke euch mal hier mein Instagram-Profil. Da solltet ihr das auf jeden Fall echt mal vorbeigucken Am besten auch liken, wenn ihr schon dabei seid Und es ist echt wirklich phänomenal, meine Freunde, ja Und hier, Entschuldigung für meine Stimme, hört man wahrscheinlich Dies ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ja, abgefuckte Zeit Weil, ja, ich bin viel am Reden, viel am Business machen, dies, das Deswegen ähm, ist hier halt ein bisschen abgefuckt Kann ich jetzt nichts ändern, ja, aber ich wollte halt trotzdem mal Ein Video für euch rausballern, meine Freunde Weil, ja, muss, denke ich, auch mal sein So ein bisschen Video, Didio, hier, dies, das und meine Freunde, ich habe eine positive Nachricht für euch, ja. Wirklich eine Nachricht, die den Channel hier grundlegend wieder verändern wird. Und zwar kann ich endlich wieder meine bosshafte, bosshaften Stories rausballern, weil ich hatte ein bisschen Probleme mit den Cops, ja. Und ja, kann ich jetzt auch sagen, konnte ich halt so meine Real Talk Stories nicht unbedingt alle rausballern, weil sonst hätte ich da eventuell ein bisschen Stress bekommen. Aber meine Freunde, da ist jetzt alles easy geklärt und ich kann jetzt wirklich alles wieder rausballern hier auf YouTube. Alles, was ich will. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall bald drauf gefasst machen. Also direkt morgen eigentlich. Da kommt dann wieder die erste ähm, Bossmentary von mir, ja. Also wirklich wieder, da wird dann gepusht bis zum Limit, ja. Wie so gepusht wie eine Legends bei einer Fetten, meine Freunde, ja. Also da werkt ihr schon, da geht's wieder heiß her, da, meine Freunde. Könnt ihr euch echt drauf freuen. Freue ich mich selber persönlich auch wieder drauf. Weil das ist eigentlich so das, worauf ich Bock habe auch auf YouTube. Nicht irgendwelche normalen Commentaries, das kann ja jeder. Aber dieses, ich sag mal, dieser extra genau dieses das kommt dann wieder, meine Freunde könnt ihr euch echt darauf freuen, sagt es euren Freunden eurer Mutter, obwohl das kann ich ihr auch sagen, wenn ich die baller, aber ja sagt es auf jeden Fall weiter, meine Freunde da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, wie auf Weihnachten, oder hier meine muslimischen Brüder, wie auf hier, nicht Weihnachten halt und ja sagt die beiden noch hier merkt auch, manche sagen jetzt, ist eh nicht live, obwohl das ein scheiß Gameplay, aber egal werden trotzdem manche sagen weil die sich einfach nicht auf zwei Sachen so konzentrieren können wie ich. Bin da einfach Meister drin. Kann man ja mal so sagen, ja. Kann ich mir auch selber auf die Schulter klopfen. Okay, zwar war jetzt ein Fehler. Aber egal. Und ja. Wird auf jeden Fall dann wieder eine krasse Episode so vom Boss Channel. Ja, könnt ihr euch wirklich drauf freuen. So, der Typ geht da hier hoch. Zack. So. Mal gucken, ob wir jetzt hier das Gameplay noch ein bisschen verbessern können. Ja, läuft. Ja, läuft doch. Läuft doch, meine Freunde. Und ja, was ich aber mal fragen wollte, wenn ich dann wirklich mehr die bosshaften Videos rausballern kann, ob ihr dann trotzdem noch so Real-Life-Videos sehen wollt, ja. Kein Plan. Wie euch das gefällt, kann ich dann eventuell weitermachen oder nicht. Kommt drauf an, was ihr sehen wollt, weil ich richte mich da wirklich voll nach euch, ja. Und hier kill ich hier das schön, habe ich den letzten Kill. Ist natürlich heißes Eisen, ja. Und bis jetzt steht hier 27 so 6. Ich glaube mal, es kann man ein bisschen ja, verbessern, kann man sagen. Und dann legen wir auch gleich mal los. Und ja, ich, ich sag mal so, oh, ich freue mich auch wirklich auf diese bosshaften Videos wirklich, weil <lacht> ich sag mal so, das war das, wodurch ich so wirklich durchgestartet bin, meine Freunde. Und das ist auch das, wo mir Spaß macht, meine Freunde. Und das ist auch das, was mich ausmacht. Ja, ich bin nicht an sich so dieser Mensch, so der so normal ist, kein Plan, also ich bin jetzt nicht so der Freak-Typ, ja, keine Ahnung, wie ich das sagen soll. Aber ich bin jetzt nicht so der Typ, wo normale Menschen so YouTube-Videos machen, her ja. Normal solche Menschen wie ich, die machen halt jetzt nicht so die YouTube-Videos. Und deswegen bin ich quasi schon sowas Besonderes auf YouTube, würde ich sagen. Und deswegen könnt ihr euch dann wieder drauf freuen, wenn da wirklich ein bisschen ähm, Real Talk von der Street kommt, ja. Weil, sowas bekommt man hier auf YouTube natürlich, ich sag mal, nicht geliebt, also zumindest nicht oft geliefert, oder kenne ich zumindest nicht, ja, kann ja sein, dass es hier irgendwelche Leute gibt, die das machen, die ich aber nicht kenne, ja, aber kein Plan. Kann man da natürlich nichts machen, ja, aber ich denke mal so, das wird dann auf jeden Fall wirklich wieder krass, ja, und da werden dann wieder die Mütter gefickt, und der Typ steht hier auf diesem Big-Schiff, ja. Aber ich würde sagen, Gameplay passt jetzt eigentlich so, die zweite Hälfte zumindest, ja, Geht schon ein bisschen besser ab. Hau ja auch schön die Orbits raus, ja. Okay, das war natürlich eher ja minder gut, ja. Zack, der Typ, zack, der Typ. Ja, der Typ, dieser Cranks ist ein Hurensohn, Habe ich schon gemerkt. Der sweatet hier richtig seine Balls weg. Und was ich auch, auch in den letzten Nachrichten, was mir gerade so eingefallen ist, apropos sweaten, ja. Was ich immer für Nachrichten bei Xbox bekomme, wenn ich hier die Leute ja, plan, angeblich abfacke oder so, und dann sage ich, ja, du regst dich immer hier über die Abfacke auf und dann machst du selber, bla bla bla. aber der Problem ist, meine Freunde, ich glaube, ich bin der einzige YouTuber, der noch nie so gesagt hat, dass mich irgendwelche Abfacke aufregen oder so, weil mich bockt es so an sich jetzt nicht so stark, sage ich mal. Ihr merkt ja auch so wahrscheinlich gerade, wie mich das Spiel jetzt nicht so unbedingt aufregt, ja. Geht's wirklich Sachen, die mich da mehr aufregen? Wie zum Beispiel fette Bitches, aber das ist ein anderes Thema, ja. Ist ja auch egal. Und ja, jetzt lag's hier ein bisschen das hängt mich dann schon auf, wenn es ein bisschen laggt, weil, ja, kein Plan, das war ein bisschen, zieht an den Nerven, ja, wie Kaugummi. Okay, ich würde mal sagen, jetzt reicht es auch so ein bisschen mit den Vergleichen, meine Freunde. Könnt ihr euch in den nächsten Videos wirklich drauf freuen, ja? Ohne Spaß. Da wird da nicht mehr geflaxt, meine Freunde. Da wird wieder der Hase ausgepackt und auf den Tisch geklopft, ja. Oh, die springen ja auch ganz schön rum, meine Freunde. Und dann kommen wirklich wieder Real Talk-Videos. Und meine freunde was ich auch noch bringen wollte ich weiß noch nicht wie ich das so verwirklichen kann ja wirklich wie ich das so umsetzen kann und zwar wie soll ich sagen so ein ganz spezielles video ja also ich sag mal so ich weiß nicht ob ihr hier den rapper ähm, lg kennt ja also bringt er auch bald ein album raus also würde ich mir kaufen würde ich er wird auf jeden fall krass und zwar macht er so eine also hat er so videos gebracht kein plan wie er das jetzt genannt hat auf jeden fall wo er so ein paar ähm, ja, die Bitches quasi verarscht hat, meine Freunde. Und da dachte ich mir, was ist ja an sich, also die Videos, ich sag mal so, das waren jetzt ähm, so Sluts, die es auch verdient haben, meine Freunde. Und ich fand es an sich auch schon relativ lustig und da dachte ich mir, könnte ich ja auch mal sowas machen, meine Freunde. Und muss ich mal gucken, ob ihr sowas sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare, also sind da nicht irgendwelche unschuldigen Mädchen, die das irgendwie nicht verdient hätten. So, Da sucht der Boss sich dann schon die richtigen Sluts aus. Und wenn ihr das sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, meine Freunde. Und liked das Video am besten, dies, das, ja, liked es sowieso. Das muss natürlich sein, ja. Weil, ja, Likes schaden nie, freut mich dann auch. Es zaubert dir den Boss ein Lächeln auf die Lippen, ja. Und, ja, ich würde mal sagen, habe jetzt auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Ich sag mal so: meine Stimme, ihr merkt es, merkt es wahrscheinlich auch. Die wird hier immer abgefuckter und abgefuckter, bald euch mich an wie so keine Ahnung. Wie so ein 40-jähriger deutscher Raucher, der schon ein Leben lang die ganze Zeit raucht, dies, das, so abgefuckte Stimme, hat keinen Plan. Ich glaube, ihr kennt solche Leute. So also die richtig abgefuckten Pissas, ja. Aber ja, so einer bin ich ja nicht. Bloß gerade erkältet. Rauchen ist schlecht, merkt euch das. Und ja, 52 zu 14 ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei. Aber kann man auf jeden Fall lasten. Und wie nochmal gesagt, schaut in der Beschreibung vorbei. Da ist auf jeden Fall mein Instagram-Account so verlinkt, dies, das, alles verlinkt. Diese Videos von LG werde ich wahrscheinlich nicht verlinken, weil die werde ich jetzt nicht suchen, da habe ich jetzt keine Zeit dazu. Aber wenn ihr die kennt, so, dann werdet ihr auf jeden Fall wissen, dass das witzig ist oder guckt ihr am besten selber mal auf YouTube, werdet ihr schon finden. Das traue ich euch schon zu, hier meine bosshaften Abonnenten. Oh genau, was ich auch noch ganz schnell ansprechen wollte und zwar meinte so einer auf Instagram, den ich dann beleidigt habe, so dass ich meine Abonnenten irgendwie gar nicht mag, dies, das oder so. Aber das Problem ist, was für Abonnenten. Ja, so kleine Pisser, die sich hier aufpissen im Internet, dann noch längere Haare, längere Haare haben als Bitches, die ich baller, ja. Die haben einfach nichts zu melden, meine Freunde, und dann ja nicht sich auch beschweren. Geht einfach nicht, ja. Aber genug gesagt, Gameplay ist over hier. Euer EMP-Doppel-I Boss ist auch noch der Bitches. No homos.